Hallo zusammen, ich bin Vincent, Koch im zweiten Lehrer. Ich zeige euch heute meinen Alltag. Kommt mit! In der Kochlehre lernt man, dass Kochen nicht nur ein Kochen ist, das viel mehr hinterher steckt. Im Blumenfeld ist es Besonderes, dass wir gleichzeitig ein Allergarde-Restaurant sind und ein Autosheim. Man hat Zeit, sich mit den Lehrenden auseinanderzusetzen. Keine lange Arbeitszeiten und man geht nicht Sport spät Im ersten Lehrjahr geht es um Grundlage von Salat bis Dessert, im zweiten Lehrjahr geht es um Beilagen und im Dritten zum Fleisch. Wenn man alles zusammen hat, dann kann man erst Koch werden. Zum Kochen sollte man leidenschaftlich sein, etwas kreativ, man sollte Stress verleiden und geduldig sein, wenn nicht alles so läuft, wie es sollte. Am besten am Beruf finde ich Abwechslung. Es gibt so viele Möglichkeiten, bis umzusetzen. Wenn man alle beherrscht, macht das schon Spass. Für einen Beruf Koch solltest du ein Durchhaltevermögen haben, denn es läuft nicht immer alles so, wie der Watch und wie es sollte. Wenn du bei uns kommst, du eine Lehre machen kannst, hast du das Hilfsbereitsumfeld und du durfst mega schnell über Verantwortung übernehmen. Das war mein Arbeitsalltag. Wenn es euch gefällt, bewerbt euch. Eine gute Nacht für Ciao zusammen.